Das Warten hat endlich ein Ende. Der 585. Striezelmarkt ist feierlich eröffnet. 230 Marktstände laden ab heute bis zum 24. Dezember zum Striezeln ein. Täglich von 10 bis 21 Uhr können wir zum Beispiel die 15 Meter hohe Riesenpyramide, die sächsische Handwerkskunst oder das Stollenbacken bewundern. Alle Punsch- und Glühweinliebhaber können aufatmen. Glühwein trinken wird auch in diesem Jahr nicht teurer. Die Preise liegen laut Marktamt ab. 3 Euro aufwärts. Jährlich lockt der Striezelmarkt etwa 2,5 Millionen Besucher aus aller Welt nach Dresden. Und wir können uns auf Mandeln, Stollen und unseren ersten Glühwein auf dem Striezelmarkt freuen.